Herzlichen Glückwunsch! Du hast nun deine Vision beschrieben, du hast sie konkret gemacht und du hast dich schon ein wenig mit der Reise beschäftigt. Das ist schon total viel wert. Du hast jetzt schon bereits erste innere Bilder geschaffen und du wirst sehen, dass diese inneren Bilder wirken. Aber natürlich reicht es nicht, wenn man sich nur hinsetzt und wartet, dass das passiert. Du musst schon auch selber etwas tun. Und jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und dazu möchte ich dir noch ein paar Hinweise geben. Der erste Punkt, über den ich kurz sprechen möchte, das sind die Hindernisse. Du hast ja dich schon im Schritt 2 und auch schon im Schritt 3 mit dem Thema Hindernissen beschäftigt. Und ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit jetzt, sich diese Hindernisse anzuschauen und zu schauen, ob es da nicht schon erste Schritte gibt, in denen du zum Beispiel bestimmte Hindernisse beseitigst oder dafür sorgst, dass sie nicht mehr bestehen. Das können schon ganz konkrete Punkte sein für erste Schritte, damit du für dich sorgst und auch dafür sorgen kannst, dass es eben weniger Hindernisse auf dem Weg zu deiner Vision gibt. Manchmal ist es aber auch so, dass diese Hindernisse fest verankerte Glaubenssätze sind, die du alleine nur schwer ändern kannst. Und dann ist das vielleicht ganz gut, sich einen Coach zu holen, Berater zu holen, damit du eben auch die schwierigeren Hindernisse über einen gewissen Zeitraum dann bearbeiten und damit dann auch beseitigen kannst. Das Nächste, was du für das Erreichen deiner Vision jetzt gleich tun kannst, ist Informationen sammeln. Du hast ja jetzt ein Bild davon, was du erreichen möchtest. Und alles, was damit zusammenhängt, ist ab jetzt interessant für dich, weil es dir hilft, diesen Weg zu gehen. Und wahrscheinlich wirst du feststellen, dass du noch eine ganze Menge Informationen mehr brauchst, um eben deine Vision wirklich zu verwirklichen. Um mal das Beispiel zu nehmen mit der Yacht, das ich vorhin schon erwähnt hatte. Wenn du wirklich eine Yacht besitzen möchtest und selber damit herumfahren, dann hast du wahrscheinlich jetzt noch nicht das Geld, um dir die Yacht auch leisten zu können. Was du aber jetzt schon machen kannst, ist, dich mit dem Thema Skipper zu beschäftigen. Wenn du die Yacht selber steuern möchtest, dann brauchst du einen Kapitänsschein und du kannst anfangen, die Informationen dazu einzusammeln, was dafür für notwendig ist, wie viel es kostet. Und damit gehst du schon die ersten Schritte in Richtung zu deiner Vision. Ein weiterer Aspekt, wie du den Weg zu deiner Vision planen kannst, ist, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Das heißt, du gehst nicht von deiner Situation aus, in der du heute bist, sondern du gehst von deiner Vision aus. Das heißt, von dem Zustand, den du erreicht hast, und planst dann praktisch rückwärts aus diesem Zustand heraus. So kannst du dann sehen, wenn du etwas erreicht, was du erreichen möchtest, was sind die Voraussetzungen dafür, dass du das erreichst und was sind dann wiederum die Voraussetzungen, um die nächsten Voraussetzungen zu erreichen. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte eine Million Euro in fünf Jahren haben, dann kannst du zum Beispiel schauen, das mit Immobilien zu erreichen. Dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Immobilien du haben musst, um eben dann den Gegenwert von einer Million Euro zu haben. Und dann kannst du auch schon schauen, rückwärts gerichtet, wie du denn zu diesen Immobilien kommst. Wichtig beim Planen finde ich auch, dass man Zwischenziele hat, Meilensteine auf dem Weg zu deiner Vision weil du dann zwischendrin immer wieder schauen kannst, wenn du diese Meilensteine erreicht hast, wie weit bin ich denn und auch schauen kannst, ob die Vision noch die gleiche Zielkraft hat, wie zu dem Zeitpunkt, als du sie dir gesetzt hast. Vielleicht haben die Erfahrungen, die du unterwegs gemacht hast, dazu geführt, dass du deine Vision anpasst und das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Wenn du jetzt nochmal auf deine ganze Vision drauf schaust und alles, was du dir erarbeitet hast, dann wirst du feststellen, dass es eine ganze Menge Dinge zu tun gibt, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das kann schon ziemlich beeindruckend sein. Wie kannst du dich dem Thema nähern? Ich würde einfach mir ein oder zwei Dinge rausnehmen, die dir besonders wichtig sind oder die dir vielleicht auch leicht fallen und fang einfach an. Du musst einfach die Dinge tun und dabei lernen und dabei die nächsten Schritte gehen. Das wird keiner für dich machen, denn es ist nun mal deine Reise zu deiner Vision. Und diese Schritte sind aber umso einfacher, wenn du dich auf das Wesentliche konzentrierst und den Fokus behältst. Versuche nicht, in allen Lebensbereichen alles gleichzeitig zu verwirklichen. Das wird wahrscheinlich in die Hose gehen, weil du das gar nicht auf einmal schaffen kannst. Deswegen versuche dich zu fokussieren und bleib dann dabei. Beharrlichkeit ist übrigens ein wesentlicher Erfolgsfaktor und wird dir helfen, wenn du eben über einen längeren Zeitraum an einem Ziel bleibst, dieses dann auch wirklich zu erreichen. Wichtig finde ich auch die Einstellung zu deiner Vision. Es ist total wichtig, dass du deine Vision ernst nimmst, dass du sie wichtig nimmst, dass du daran glaubst. Es muss etwas sein, was du in dir trägst. Und dafür hast du schon eine ganze Menge getan, indem du dir wirklich Anker gesetzt hast und geguckt hast, wie sich das anfühlt, was es konkret ist. Und das ist die Art von, von Arbeit, von Gedankenarbeit, die du in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder tun kannst, um den Glauben und das Vertrauen in deine Vision zu stärken. Meine Lebenserfahrung ist, Immer wenn ich eine Vision wirklich erreichen wollte, habe ich auch die Gelegenheiten bekommen, sie umzusetzen. Ob ich die Gelegenheit dann ergreife oder ergreifen kann, das ist eine zweite Frage. Aber du kannst darauf vertrauen, dass du die Gelegenheiten bekommen wirst. Und es ist auch ein Aspekt von der persönlichen Vision, dass du die Gelegenheiten auch siehst, weil du deinen Horizont erweitert hast. Und das ist ein weiterer Nebeneffekt davon, wenn du dir eine persönliche Vision gegeben hast. Du hast ja deine Vision jetzt auch visuell aufbereitet. Das kannst du nutzen, indem du sie immer in deinem Bewusstsein hältst, indem du die Blätter, die Vision, die du gemalt, geschrieben hast, an Orte hängst, wo, du, wo sie dir regelmäßig begegnen, sodass du sie immer vor den Augen hast. Du musst ja nicht jeden Tag drauf schauen, natürlich, aber immer wieder in Erinnerung gebracht werden, das ist meine Vision, die möchte ich erreichen. Und nutze einfach die visuellen Möglichkeiten, die du dadurch hast, dass du es aufgeschrieben hast. Eine Vision ist kein Masterplan, der genauso eintreten wird, wie du ihn dir heute beschrieben hast. Das weißt du doch auch selber. Und dir ist ja mittlerweile auch klar geworden, dass du dafür eine ganze Menge tun musst, um das eben zu erreichen. Aber das ist ja genau das, worum es geht. Schritt für Schritt dich deiner Vision zu nähern und mit jedem Ziel, jedem Meilenstein, den du unterwegs erreichst, wirst du Erfolgserlebnisse haben und Erfahrungen machen, die dich als Menschen weiterbringen. Was ich dir hier vorgestellt habe, ist eine Methode, die du selber für dich anwenden kannst. Was ich aber total wichtig finde, ist, geh in den Austausch mit anderen Menschen rede mit ihnen über das was du vorhast hol dir von oder hol dir dort informationen der austausch ist so wichtig und er bringt dir so viel inspiration was soll ich sagen das waren die wichtigsten dinge die ich dir zum thema persönliche vision mitgeben wollte wenn du nun anfängst diesen weg zu gehen würde ich mich total freuen wenn du mir eine rückmeldung schickst Entweder hier in den Kommentaren, ich werde aber auch meine E-Mail-Adresse in die Beschreibung der Videos posten, sodass du mir auch immer schreiben kannst. Und wenn du mal jemanden brauchst, mit dem du über deine Vision sprechen möchtest, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute mit deiner Vision. Mach's gut, lerne viel, ich freue mich von dir zu hören. Bis dann. Besser